So. Hey, ja. Einfach mal genießen und. Fett soll jetzt einfach mal genießen. Einfach mal genießen. <lacht> einfach mal genießen. <lacht> oh mein Gott. Das fängt an. Oh. Naja, oh. oh kein, kein Problem. Hinter uns landet eins. Ja, die gehen da hin, so, Mate ist auch da. Weißt du, kannst du Alita einmal durchziehen? Zehn rein. Ich muss mich Insta holen, sonst kommt der gepusht. Kein Fesset ist ein Fessel. Mhm. War es ein Ja oder Nein? Ja. Danke. Kannst du gucken? Nicht weglaufen, gucken. Musst du weglaufen? Session. Und ich jetzt hier alles durch. Das das alles schon, da ist das ähm 10. Zwei Hits. Im beide drin, oder? Nee, nee, also aus es war hier ähm, an dem Zwischengang. Genau. Ja. Okay. Genau da, wo ich bin. Ist. Hier ist einer. Mhm. Er kommt jetzt in deine Richtung. Da? War da das komplett in weiß? Ja, ja, ja. Das war so weiß weiß, weiß, weiß, weiß, weiß weit white. Sehr schön. Ach nee, er muss ja auch die ganze Zeit fahren. Nee, oh mein Gott, ey. naja gut, es ist trotzdem total schön. Ich freue mich drüber. <lacht> <lacht> <lacht> hm, nee, so. Fahren wir hier gleich mal direkt drüber, oder was? Vorne. <lacht> so, ja, würde ich sagen. Sehr ja auf der anderen Seite noch nichts. Nee, sag mal, sitzt der selber im Auto? Nicht. Dein Zittler Zitteranfall äh, gesehen in den Clip also dein wie du wie wie in, in wie du in Game bist habe ich äh, wurde mir zugespielt oder oh, zugespielt wie du das Game fühlst ja. absolut ich bin ich bin voll im Game drin absolut dieses Zittern am ganzen Körper ja äh, ja hier da noch hier lag gerade einer da läuft er, ja. ist dahinter. Och, Tom, sag doch, dass du schießen willst! Sorry. Ich hab gedacht, den krieg ich in Insta-Nock. Nee, du hast den noch. der Ausdauer. Ja, hast äh, du den äh. dahinter oder den, der den. da? Ed! Ja, am Stein. Äh, Auto. Baum. <lacht> am Stein. Oh, was war am das denn? Auto, am Stein. Ist das jetzt passiert? Ich, oh Gott. Über was ich bin ich denn? Ich bin so <lacht> blöd. Äh. <lacht> <lacht> uh, okay. Bin dran. Jetzt. Sehr ja schön. Achso, aber jetzt Flaschen. Der Mate da. Ah. Oh. Und schießt doch mit was anderem. <lacht> Torben, kommen Sie. Ja, hin. ja, ich bin. Der ist hier unten links in im direkten ja. Gebäude. Ja, sein Mate ist auch hier. Den irgendwo. haben wir doch Flasche. Nein. Trotzdem hat er ja ein Mate. Selbst wenn er Flasche ist. Mhm. Da habe ich ihn gerade genommen. Ich bin wieder ab. Alles alleine. Jetzt go. Oder? Die laufen. Also der im Dunkel hat ein paar Hits. Glaube, Die werden auch gerade geholt. Mhm. Dich oder von dir? Bitte. Von dir? Du schießt? Nee, das ist jemand anders. Ja, an. ich, nein, ich habe geschossen. Okay. Ganz wohl Ja, ja, ja. Alles chill. Wird gut. So, chill. Alles oh, wird gut. Da war nur der Typ äh, auf Gelb in dem weißen Outfit vom Buggy. Kommt zu dir? Smoke vor uns mit, mit Leuten am Stein. Hast du mal Ähm, da. Du hast, kein, du hast keine orangen Marke reingemacht. Aber bei mir musst du eine Orangen Marke machen sonst werde ich wahnsinnig. Da. Weiß ich genau, was da war, warum ich den hätte. Keine Ahnung. Aus, ich ist hab noch? dreimal. Ja, check. Hast du es noch? Oben links oder? Äh, ja, oben links. Also okay. gelb fightet und da das Haus wo. Ähm, ja, die laufen fahren, die fahren in unsere Lock Richtung, hatte. die vom vom Compound. Gelbes okay. okay, Auto. Fahren hier ran wahrscheinlich. Das andere Team fällt auch gerade los. Ja, da, da wird einer ran. Wahrscheinlich, ja, ja, die werden sich gleich beschießen, I think. Die nähen da schon hin. Beide dreier heben. Ja. Oh Mann! Die sind der 3er G? Da ist noch der, der hat einer. Der ist einer noch. Ja, ja, orange lebt noch, aber ist ja wahrscheinlich uh, sehr viel weiter, Maybe ne, ne, ne, nee. ist eine Smoke rausgegangen. Ja, ja, die sind der zweite. Das zweite also. mit dem weißen Helm, zweiten Dreierhelm Helm auf gelb, orange. Meine ich, auf orange ist der, also bei Orange habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Nee, der ist. Nicht, der ist nicht auf Orsch, der ist da. Ich ihn, ich, <lacht> hat er einen self revive denn gehabt oder warum lebt er noch? <lacht> ja, der okay, lebt nein. nicht mehr. Der, der eine. Also der, der ist jetzt auch der, der mit dem Auto wegfahren wollte und der hat einen self revive mehr. Ja. Okay, gut. <lacht> Herz erstmal wieder, noch, jetzt hier Herz nochmal wieder in Ruhe bringen Und ich dachte das ist aufregend ist, mit dir zu spielen. Wir mhm. mhm. müssen aufpassen, wir dürfen hier nicht allein rumlaufen, ich habe keine Ahnung, es scheint so ein Schlimmer zu sein. Mal wie gut die Dreier hier noch sind. Schau ich das noch? Ich uh, muss man kurz heilen. Oh, let's go, Torben! In, in your face! noch ah. ein bisschen arbeiten. Ich bin da immer so ein bisschen ruhig. Aber ich glaube, ich mache das auch nur, damit du auch ein bisschen so in Wallung kommst. Bei mir im Kopf bist, ja. Alles klar. Alles klar! Okay, ich merke schon, das brauchst du nicht. Du kommst auch ohne klar.